Hallo Ali und herzlich willkommen bei Schmormaus TV. Ich zeige jetzt, wie ich eine ganz einfache Creme für Flammkuchen herstelle. Dafür benötigt man nicht viel. Ich nehme jetzt hier, das ist für zwei Flammkuchen nachher ausreichend, 300 Gramm Creme Fraiche. Da gebe ich hier ein Schüsselchen rein. Dann kommt noch etwas Milch dazu, da muss man dann nachher mal schauen, wie cremig das wird oder wie dünnflüssig es wird. Dann kommt etwas Salz dazu, ein wenig Pfeffer und wer mag auch noch ein bisschen Muskat. Das Ganze wird jetzt alles schön durchgemischt. bis es dann alles schön sich verbunden hat. Ja, das sollte nicht zu dünn sein. Das ist hier so, also gerade so die Grenze. Viel mehr Milch darf man da also wirklich nicht ranmachen. Ja, und das war es dann auch schon. So kann man diesen, diese Creme jetzt auf den Flammkuchen geben. Ich wünsche viel Spaß bei der Zubereitung. Einen guten Appetit und ein gutes Gelingen beim Flammkuchen. Tschüss!